Jo, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video am heiligen Abend. Wobei ich weiß nicht wirklich, ob das Video am 23. oder am 24. erscheint. Jedenfalls, wir spielen heute, wie ihr hier lesen könnt, den Opposite Soccer 2014. Oppositecode.com. Könnt ihr mal reinschauen, auch hier unten at OPC underscore es ist ein Multiplayer, ein lokaler Multiplayer. Aber ich konnte jetzt auf die Stelle niemanden finden, der jetzt zu mir kommt, um das mit mir zu spielen. Ja. Traurig. Aber wir gucken uns das Spiel erstmal an. Wir haben hier Options. Language. Oh, wir können auf Portugiesisch spielen. Okay. Qualidade Grafica. Ach, ich stelle wieder auf Englisch. Graphics Quality. The overall Graphics Quality of the Game. If the Game is running slowly, try lowering this setting. Okay, steht auf Very High. Ich glaube, es sollte no Medium. Very Low. Resolution. Solution. Solution. Um ich spiele doch auf... Ich, ich habe das gerade auf, auf 1280 mal 720 offen und... Oh okay. Ähm, äh, Okay. Besides, Soccer 2014 funktioniert nicht mehr. What? Nee. An Weihnachten will ich nicht fluchen. Das wird jetzt alles zensiert. So, da ist jetzt das Spiel. Wir können mit VASD den Typen mal, Das geht doch so überhaupt nicht. Options, Video, Low. Auf der Apply. Und da ist das Spiel schon wieder abgeschmiert. Okay. So, zweitniedrigste Grafikeinstellung: äh, Play. Und es geht doch noch das Spiel das ist wohl immer so leggy okay äh, mit den Falltasten steuere ich da den gestreiften der gerade versucht ein Eigentor zu machen mit WASD den anderen und es muss eigentlich der weiße so der muss jetzt ein Tor machen und trifft den Ball natürlich nicht so gut geht der von hinten rein der geht doch von hinten rein jetzt geht weiß doch da rein und, den, den und damit steht es eins zu eins. Oh, oh mein Gott. Können mal bitte jemand sagen, was der da gerade macht? Ist das der Harlem Shake? Du der Harlem What the? Ne, nicht fluchen, Weihnachten. So, so, gestreift, go, go, go. Mach ein Tor, mach ein Tor. Auch wenn es ein Eigentor ist. Ist scheißegal. Hauptsache du machst ein Tor. ich hätte eine Bewertung auch ein Eigentor als ein Tor. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Ähm. Ja. Okay, das ist schon das dritte Tor in Folge, das von hinten geht. Wir haben nur noch 24 Sekunden. Komm, gestreift. Mach noch ein Tor. Mach vielleicht mal ein Eigentor. Nein, jetzt 2-2 Eigentor in der 16. Sekunde. Ne, in der. Wenn es noch 16 Sekunden übrig sind. Und das Spiel wird immer laggiger. Warum auch immer. Ähm. Player 1 wins. Und das war's dann auch schon mit. Zum Video. Von dem Spiel. Das ist jetzt beendet habe. Jedenfalls ich wünsche euch jetzt noch ein besinnliches Weihnachtsfest. Wir sehen uns in einem nächsten Video.